Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich versuche mich heute wirklich kurz zu halten, weil a. gibt es nicht viel Großartiges Neues zu erzählen und b. Ähm, ist es einfach für euch entspannt, sich ein kurzes Video anzugucken, anstatt 15 Minuten gespannt zuzuhören. Ähm, wir haben hier gerade offen, das sieht man schön, ähm, den 4 Stunden Chart in Coinbase. Und äh, das war mein Forecast. Ich zeige euch jetzt, was mein Call hier war. Und zwar, wir sehen die Bewegung hier nach oben und dann die Bewegung nach unten. Und exactly as predicted, wie Karl sagen würde, haben wir genau diesen Bereich erreicht. Was wiederum zeigt, dass wir einfach nicht zu den Schwätzern gehören, sondern zu den Machern. Und ähm, ich hoffe, dass ihr da schöne Gains mitgenommen habt. Der nächste Schritt wird, wird wie folgt aussehen, aus meiner, also meiner Meinung nach, dass wir diese Korrektur bis hier unten hinsehen. Das kann aber auch sehr gut eine Korrektur werden bis in den Bereich hier. Und von dort aus dann letztendlich den Lauf zur 39.000 bis 40.000 an, äh, anpacken, um dann praktisch eine 1 gebildet zu haben und eine 2 fortläufig ähm, gebaut zu haben und ähm, dann würde das ganze für mich persönlich in die richtung nach unten laufen so um den dreh ja roundabout 25.000 äh, bis 23.000 wenn es sich um eine größere abc handelt dass wir hier praktisch eine abc sehen dann hier eine ABC gesehen haben und jetzt dann nochmal eine ABC nach unten sehen. Kann sehr gut möglich sein. Das wäre dann so in dem Bereich 23.000 bis 25.000. Wenn es sich hierbei um eine erste Welle gehandelt hat, dass hier die Welle 2 ist und die Welle 3 kommt, dann ist für mich das Ziel doch ein bisschen weiter ähm, nach unten da haben wir im letzten video schon drüber gesprochen wichtig ist dass der bereich hier fällt wenn der bereich hier fällt ist bis hier unten für mich persönlich in dem range in der range hier der drops ähm, gelutscht und äh, die preise klar und Mehr gibt es da auch eigentlich überhaupt gar nicht zu sagen. Ich möchte auch gar nicht viel mehr darüber sagen. Ihr seht, was hier abgeht. Ihr habt die Möglichkeit, in der Academy beizutreten. Wie wisst ihr ebenfalls. Und ich möchte euch hier jetzt nicht irgendwie zulüllen über Stunden äh, oder über 20, 30 Minuten. Das ist einfach Fakt, was wir hier sehen. Das ist reine TA in Verbindung mit dem Wraithreader Reader. Und... Ähm, merkt euch nur eine einzige Sache: Never fuck with the Diamond Pocket. Ja, never. Das ist der schlimmste Fehler, den du machen kannst. Deswegen liked das Video, kommentiert das Video, teilt das Video, unterstützt Dennis und mich. Und ähm, wenn es irgendwas Neues gibt, dadurch, dass dieses Video hier so kurz angebunden ist, werde ich definitiv eine Ausnahme machen und auch an einem anderen Tag als Freitag ein Video machen. Also sollte es jetzt so sein, dass es am Mittwoch eine Mega-Reaktion gibt und irgendwas sich ändert, werde ich dann praktisch dort nochmal ein Video machen. Aber ich möchte euch da nicht zutexten. Das sind fünf Minuten, die das Ganze jetzt in Anspruch nimmt und die reichen auch vollkommen aus dafür, dass es nichts Neues gibt. Ich wünsche euch was. Denkt immer daran, wenn die Großen verkaufen, ist es nicht die Zeit zu kaufen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns spätestens am Freitag. Euer Krypto Sagi von der Bullwurst Academy. Macht's gut. Ciao.